Die letzte Aufgabe in der Klausur bezieht sich auf die Plankostenrechnung. Wir sollen Istkosten und Plankosten vergleichen, einmal mit Hilfe der starren und einmal mit Hilfe der flexiblen Plankostenrechnung. In einem Einproduktunternehmen werden in einer Kostenstelle die Arbeitsstunden als Bezugsgröße, als Beschäftigung herangezogen. Für die Periode 1 werden vom Controlling folgende Planwerte vorgegeben Planbeschäftigung 10.000 Stunden geplante Gesamtkosten 80.000 Euro Davon Variable Kosten 50.000 Euro Nach Ende der Periode 1 wurden folgende Zahlen ermittelt Wir haben eine Istbeschäftigung von nur 6.000 Stunden und Istkosten insgesamt traten 75.000 auf. Es gilt nun, die IST-Situation mit der Plansituation zu vergleichen. Dazu berechnen wir die verrechneten Plankosten, die Sollkosten und die Verbrauchsabweichung Delta V. Das Ganze lässt sich grafisch sehr schön darstellen. Wir haben ein Diagramm, in dem die Beschäftigung auf der Absisse steht und die entsprechenden Kosten auf der Ordinate Wir haben einen Plankostenpunkt bei 10.000 und 80.000 Euro. Wir haben einen Istkostenpunkt bei 6.000 und 75.000 Euro. Dann können wir die verrechneten Plankosten als Nullpunktsgerade durch den Plankostenpunkt einzeichnen. Insbesondere sind die verrechneten Plankosten bei der Ist-Beschäftigung relevant. Wir können die fixen Plankosten bei der Beschäftigung Null mit den Plankosten verbinden und erhalten die Sollkosten, insbesondere die Sollkosten bei der Istbeschäftigung sind relevant. Entsprechend kann man drei Abweichungen ermitteln, die Verbrauchsabweichung, die Beschäftigungsabweichung und die Gesamtabweichung als Differenz dieser drei Punkte. Aus den gegebenen Zahlen berechnen wir zunächst die fixen Plankosten, das sind 80.000, 50.000, oder also 30.000 Euro, umgelegt auf 10.000 Stunden sind das 3 Euro pro Stunde fixer Plankostenberechnungssatz. Zusammen mit dem variablen Plankostenverrechnungssatz 50.000 durch 10.000, also 5 Euro pro Stunde, ergibt sich ein gesamter Plankostenverrechnungssatz von 8 Euro pro Stunde. Das ist die Steigung der verrechneten Plankostenkurve. Bei einer Istbeschäftigung von 6000 Stunden erhalten wir also Plankosten von 48.000 Euro. Die Sollkosten ermitteln wir nach folgender Gleichung: Fixe Plankosten plus variabler Plankostenverrechnungssatz mal Istbeschäftigung ergibt 60.000 Euro. Die Verbrauchsabweichung als Differenz zwischen den Istkosten kosten und den Sollkosten ist also 50.000 Euro. Für diese Verbrauchsabweichung ist in der Regel der Kostenstellenleiter in vollem Umfang verantwortlich. Die Beschäftigungsabweichung können wir als Differenz der Sollkosten minus der verrechneten Plankosten zu 12.000 Euro ermitteln. Diese Beschäftigungsabweichung ist nicht vom Kostenstellenleiter zu verantworten. Es ist einfach eine Folge der Fixkosten, die bei einer geringeren Beschäftigung stärker zu Buche schlagen.